So könnt ihr jetzt ähm, die Webseite sehen, wo links oben hier Cheetah bei Bilderall steht. Ich schaue nochmal, Jawohl, das klappt. Okay, gut. Also wir haben hier bei äh, bei Bilderall die Möglichkeit sogenannte äh, Mirror-Websites zu erstellen. Was ist eine Mirror-Website? Eine Mirror-Website ist ähm, funktioniert folgendermaßen. Also ich zum Beispiel erstelle eine Webseite ja für mein Team. Nehmen wir zum Beispiel, ich habe hier gerade was im Test, nämlich ähm, eine Webinar-Seite. Das heißt, ähm, ich kann jetzt, wenn ich hier ein Live-Webinar wie zum Beispiel dieses mache, auf dieser Seite dieses diesen Code einbinden und ähm, dann läuft das Webinar, kann jeder über diese Seite dann sehen, der halt den Link zu der Seite hat. So und auf dieser Seite, ich zeige euch das auch gleich noch in der Praxis und diese Webseite kann ich jetzt jedem zur Verfügung stellen, der hier ein Builderall-Account hat innerhalb unseres Teams. Das heißt, unsere Partner müssen gar nicht ähm, sich in, in, in im Erstellen von Webseiten auskennen, sondern die können auf die Webseiten zurückgreifen, die wir zur Verfügung stellen. So bedeutet, ähm, jeder Partner kann sofort ähm, das zum Beispiel eine Geschäftspräsentation bewerben ja, auf seine eigene Seite. Kann aber an dieser Seite sonst nichts verändern. Ja, und das ist natürlich großartig, weil dann können wir im Prinzip ähm, die Webseiten so gestalten, dass die bestmöglich funktionieren. Und ähm, es sind automatisch die Links zur, äh, zur Registrierung ähm, von jedem einzelnen Teampartner hinterlegt. Ja, so und das sieht dann in der Praxis wie folgt aus und da bin ich jetzt gerade dabei, mehrere Webseiten zu erstellen, diese zu testen und die werde ich dann natürlich jedem, der bei uns ein Bilderall Account dann hat dementsprechend natürlich auch zur Verfügung stellen. Also jeder, der einen Bilderall account hat bei uns, ja, und aktiv ist, der kriegt gleichzeitig auch Zugang zu unserem VIP-Club und im VIP-Club werden dann die Mirror-Seiten zur Verfügung sein. Ja, so, und ähm, ich, ich mache jetzt das einfach mal als Beispiel, dass du siehst, wie einfach das auch für einen Teampartner ist, einzurichten. Und zwar, ähm, du siehst, hier sind jetzt noch keine Mirror-Seiten ähm, vorhanden. Das heißt, wir kopieren dann einfach diesen Link So, und den öffne ich jetzt in einem, ich öffne den jetzt mal in einem neuen Fenster. So, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Dann müssen wir einen anderen Tab wählen, kleinen Moment. So, jetzt müsstet ihr ähm, hier den Bildschirm sehen, ja, ähm, und hier kann ich jetzt im Prinzip einfach, ähm, als, also ich habe den Link geklickt und jetzt kann ich, ich muss mal ganz kurz überprüfen, ob wir das hier sehen können. Bitte gebt mir eine Sekunde. Entschuldigung dafür. Okay, also bei mir läuft es hier. So, also wir geben hier eine Domain an. Ich nenne es jetzt einfach mal Test Webinar. Weiß ich? ich registriere mir einmal eine Domain bei Builderall und jetzt kann ich hier eine vorher mir eine Tech-Gruppe auswählen. Das wird natürlich dann auch erklärt. Das ist super einfach. Eine Tech-Gruppe ist, da kann ich einfach die Links. Das heißt, wir haben ein Dokument dann für dich und in diesem Dokument siehst du genau, wo du welchen Link einfach in, in eine Tabelle einfügen musst. Mehr ist es nicht. Ja, also ist ein Einrichtungszeitaufwand von vielleicht fünf bis zehn Minuten. Mehr ist es nicht. So und dann schalte ich hier eine Domain auf. Also eine Gruppe noch hier wählen. So, und dann wird diese quasi mit ähm, mit Bilder all äh, connected. So, und jetzt habe ich hier unter der Rubrik ähm, Nero Websites jetzt diese Webseite hier drin. Ja, so. Und jetzt mache ich hier einmal Catch löschen. So, und jetzt können wir die aufrufen. So, jetzt haben wir hier gerade einen kleinen Fehler drin. Jetzt machen wir es einfach so. Genau. Also das ist die die die Domain, die ich verknüpft habe. So und jetzt ist im Prinzip für unseren Teampartner ja alles schon vorbereitet. Das heißt, die die Webinar das Webinar startet dann ja hier in dem Button. Du siehst, hier ist es sogar personalisiert. Das heißt, wir zeigen dir dann auch ganz genau, wo du deinen Namen einfügen musst. Ja, das ist einfach nur ein Dokument. Die Telefonnummer ist hier, also wer mir jetzt eine Nachricht schreiben will, kann das tun. Und hier ist auch gleichzeitig dein Registrierungslink dabei. Ja, so und und das können wir dann jedem Partner zur Verfügung stellen. Und hier werden wir etliche Landing-Pages dann dementsprechend noch machen, um einfach ja euch da auch nochmal mehr Werkzeuge mit an die Hand zu geben. Das heißt, auch für die Partner die jetzt zum beispiel gar keinen sales funnel aufbauen wollen weil sie sagen okay ähm, ist mir jetzt zu äh, das ist das ist mir jetzt noch zu viel ich möchte jetzt erstmal anfangen in das thema reinzukommen zum beispiel ja die können einfach auf diese webseiten zurückgreifen und haben dort automatisch ihre links hinterlegt das ganze sieht natürlich optisch schöner aus wenn ich einfach nur ein video verlinke und, ähm, ja, und ähm, das erleichtert mir natürlich auch das nachfassen ja so und